Haben dir die Flitterwochen gefallen, Siri? Ja, sie waren wirklich ein Traum. Und jetzt kommen wir sogar pünktlich zur Europride. Ja, der Realjet war eine super Idee. Ich liebe deine Ideen, Siri. Und ich liebe unseren Planeten. Love your planet.